Klongo, der Roboter. Eine abenteuerliche Reise durch die Welt der Buchstaben. Folge 3 Die Entdeckung Als Loa von den Ferien zurückkommt, rennt sie sofort in ihr Zimmer. Sie hat gesehen, dass das Auto von Anus' Eltern vor dem Haus steht. »Super, er ist zurück«, murmelt Loa. »Mal schauen, ob wir uns gleich treffen können.« aus den Ferien hat sie Arno etwas ganz Besonderes mitgebracht. Loa legt die versteinerte Fossilie eines Schalentierchens ins Seilbahnkörbchen und lässt es auf die andere Straßenseite gleiten. Kaum erreicht die Seilbahn das Fenstersims, reißt Arno das Fenster auf, winkt und nimmt die Versteinerung aus dem Körbchen. Er freut sich sehr darüber. Schnell holt Arno sein Geschenk für Loa. Es ist ein kleiner, glasklarer Bergkristall. Diesen legt Arno vorsichtig ins Körbchen und schickt die Seilbahn zu Loa zurück. Auch Loa freut sich sehr über den Bergkristall und winkt. Sie nimmt das Schnurtelefon in die Hand und macht Arno ein Zeichen, es ihr gleich zu tun. Arno hält die Konservendose an das Ohr und spannt die Schnur straff. »Hallo, Ano, spricht Loa deutlich in die Konservendose. »Danke für den wunderschönen Bergkristall. Treffen wir uns in fünf Minuten beim Baumhaus?« »Danke auch dir für die Versteinerung,« antwortet Loa. »Dann bis gleich im Baumhaus.« ich nehme Finn und Sue mit ihren Jungen mit. Du wirst staunen, wie sehr sie gewachsen sind. Und eine Überraschung habe ich auch noch. Da bin ich aber gespannt. Bis gleich, erwidert Loa und legt ihr Schnurtelefon auf das Fenstersims. Kurze Zeit später sitzen Loa und Anno im Baumhaus auf der Holzbank. Von welcher Überraschung hast du gesprochen? fragt Loa ungeduldig. Arno öffnet die Mäusekiste und pfeift zuerst einen hohen und dann einen tiefen Ton. Sofort strecken alle Mäuse ihre Köpfchen aus dem holzwollen Knäuel hervor. "Pah!", ruft Aloa begeistert. "Sind die aber gewachsen! Nicht nur das!" entgegnet Anu geheimnisvoll. Schau, was jetzt passiert. Anu legt sieben Haselnüsse in eine Ecke und macht den Indianerrufton. Sofort rennt die Mäusefamilie hintereinander zu einem Türchen, welches Anu in den Ferien gebastelt hat. Finn Drückt als erster mit seiner Vorderpfote das Türchen auf und schlüpft hindurch. Su und die jungen Mäuse folgen Finn der Reihe nach. Die Leckereien in der Kissenecke sind im Handumdrehen verputzt und zufrieden streichen sich die Mäuse über die Schnurrhaare. Wow, wie hast du das denn hingekriegt, fragt Loa beeindruckt. »Es war eher ein Zufall«, antwortet Anu. »Jeden Abend nach dem Essen habe ich mit den Mäusen gespielt. Irgendwann habe ich gemerkt, dass Finn immer beim Indianerrufton das Türchen öffnet. Von da an haben wir hart trainiert, bis alle sieben Mäuse das Kunststück konnten. Aber pass auf, was jetzt passiert«, Anno lässt den Indianers Rufton nochmals erklingen. Alle sieben Mäuse stellen sich auf die Hinterpfoten, recken kurz ihre Köpfe und kehren dann auf dem gleichen Weg wieder zum Holzknäuel zurück. Das ist ja super, meint Loa beeindruckt. Was hältst du davon, wenn wir den Mäusejungen nun auch Namen geben? Loa und Arno überlegen. »Ich hab's«, ruft Loa. »Was hältst du von Ma und Me, Fi und Fo und der kleines Lu?« »Gefällt mir gut«, antwortet Arno und nickt. Als ob die jungen Mäuse verstanden hätten, kommen alle gleichzeitig zum Vorschein und Piepen. »Jö, süß!« ruft Loa, setzt sich auf die Holzbank und stößt mit einer Ferse an den Pappkarton. Ein leises, blechernes Scheppen ertönt. Loa beugt sich vornüber und zieht mit beiden Händen die Schachtel unter der Holzbank hervor. Die hätte ich ja beinahe vergessen, meint Loa an Anno gewandt. Dabei bin ich schon seit Beginn der Ferien gespannt, was wir noch alles entdecken werden. Du nicht auch, Anno? Anno, der gerade beim Verschließen der Mäusekiste ist, nickt. Die Mäuse müssen sich nun sowieso etwas ausruhen, entgegnet er. Das Kunststück braucht immer ihre volle Konzentration – Gute Gelegenheit also, die Roboterteile und die Lederhülle nochmals genau zu untersuchen. Anno und Loa schieben den Holztisch ganz an die Baumhauswand und breiten alle Einzelteile des Roboters auf dem freien Platz aus. Loa schnappt sich die Lederröhre und nimmt den Bauplan, das Lederetui, mit dem Pulver und das kleine vergilbte Zettelchen mit dem fingergroßen Loch hervor. Am besten heften wir den geheimnisvollen Zettel an die Bretterwand, sagt Arno und schaut sich nach Klebstreifen oder einem Reisnagel um, sonst geht er noch verloren. Loa nickt, faltet den Plan auseinander und streicht ihn auf dem Boden zwischen den Roboterteilen glatt. Na, dann wollen wir mal, meint Loa, winkt Arno zu sich, und im Schneidesitz beginnen sie wiederum über den Bauplan zu brüten. Hm. Hm. <lacht> tönt es plötzlich in die Stille hinein. Hm. <lacht> Was war das? ruft Loa und schaut sich um. Warst du das, Arno? Nein, ich »Glaubt, das war der Zettel«, stottert Arno und zeigt mit ausgestrecktem Winger auf die Wand. Er ist hell beleuchtet und spricht. »Mach keine Witze«, ruft Loa und schüttelt verständnislos den Kopf. »Zettel können nicht sprechen. Du hast dich sicher nur getäuscht, weil die Sonne so grell auf den Zettel scheint. »Nein, nein, so schau doch genau!« entgegnet Arno und sieht Loa am Ärmel ihres Pullovers. Das Loch im Zettel bewegt sich wirklich wie Lippen. Loa schüttelt nochmals den Kopf und blickt ein bisschen genervt auf den von der Sonne hell beleuchteten Fleck. Loa hält die Luft an. Du hast recht, Arno, sagt sie entgeistert. Ich kann sogar ein leises Gemurmel hören. Beide Kinder sitzen still am Boden und lauschen angestrengt. Tatsächlich, die Stimme des Zettels wird immer klarer und deutlicher. Anu und Lua können bereits einige Wortfetzen wie »Onne«, »Arm«, »Stimm«, »Isch«. Und Portal hören. Unglaublich! flüstert Anu, steht auf, zieht Loa auf die Beine und nähert sich dem Zettel, um noch besser hören zu können. Die Stimme ertönt leise und klar. Sie sagt Holde Sonne, hell und warm, ach, ohne dich war ich so arm. »Meine Stimme erwächst du frisch und klar. Endlich darf ich widersprechen »Wahr!« »Das Portal in die neue Welt lag verborgen. Die Erfinderin des Roboters plagen Sorgen. Ihr seid auserwählt zu helfen in dieser Stunde. Ihr werdet zurück sein in einer Sekunde. Die Eltern werden sich ängstigen nicht. So schnell dauert die ganze Geschichte.« alles, was ihr wollt mit euch führen, braucht ihr bloß ganz sachte zu berühren. Nun müsst ihr den Finger mit der Zunge lecken und tief in des Lederbeutels weißes Pulver stecken. Durch meine Lippen ihren Finger steckt und alsbald laut und deutlich den zauber versprecht. Sprecht mir nun nach. Mara. Moro, Fo, und wo ist der Finger, wo? Suri, Fanny, slu und schon bist verschwunden, du. Ano und Loa schauen sich ratlos an. Was war das denn? Verstehst du das? fragt Ano Loa. Loa zuckt mit den Schultern und meint, »Da braucht wohl jemand unsere Hilfe und wir sollen auserwählt sein. Wofür denn?« »Spricht die Stimme von unserem Roboter?« fragt Arno zurück. »Und welche Erfinderin?« Beide Kinder schauen sich verwirrt an und haben keine Antworten. Für eine Weile wird es still im Baumhaus. Arno und Loa sitzen auf der Holzbank und überlegen lange. Als Erster fasst sich Arno wieder. »Ich glaube,« sagt Arno, »wir sollen helfen, und wenn es ja nur eine Sekunde dauert, haben unsere Eltern auch keine Angst.« Loa nickt zustimmend. »Du hast recht«, antwortet sie, »eine Sekunde ist ja nichts. Das scheint mir ungefährlich.« »Dann ist es also abgemacht«, sagt Arno. »Wir helfen der Erfinderin unseres Roboters.« »Ja«, erwidert Loa, »das wird ein Abenteuer. Hat die Stimme nicht gesagt, dass wir mitnehmen können, was wir wollen?« »Genau«, antwortet Arno, »ich habe es auch so verstanden. Packen wir die Rucksäcke.« »Morgen ist unser letzter Ferientag«, sagt Loa, »lass uns nach dem Frühstück gleich aufbrechen.« wir treffen uns wieder hier mit den Rucksäcken.